Ich fasse es nicht. Ich habe eine Nachricht erhalten gerade eben von M. Kienle. Sehr geehrter Herr Köhler, ich habe keinen unmittelbaren Kommentar zu in einem Ihrer Videos. Ich sehe mir keine öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehr an, bin aber in, eine in einem YouTube-Kommentar auf folgenden Link gestoßen. ARD gibt uns Corona-Verschwörern ab Minute 11.30 endlich recht. Der Link, und das war sehr schlau gemacht, denn ich bin direkt auf das Video dazu gestoßen, das hat jemand veröffentlicht. Ich werde euch dieses Video veröffentlichen auf YouTube, das hier. Dazu gebe ich euch den YouTube-Link, das ist nicht zu glauben. Ich hoffe, dass dies der Gemeinde hilft. Na aber, und wie. Ich hatte ja heute schon mal einen Tipp bekommen, dass Professor Streeck etwas bei web.de gesagt hat. Und da dachte ich, naja, ja. Hm, aber jetzt kommt er dann doch wieder mit den Masken rum und so weiter. Aber das <lacht> jetzt kommt das Ding in der ARD und jetzt Achtung, ich habe nachgeforscht. Video ARD extra, die Corona-Lage. 5.10.20. Mir ähm, haben aber schon ganz viele Leute berichtet, dass sie das gar nicht mehr hören und sehen können. Das Wort Corona, da wird denen schlecht und so weiter. Und ich glaube nicht, dass das jemand geguckt hat. Diesen Link hier, den gebe ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ähm, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, werde ich zum Schluss den Link anfügen. Und äh, zum Kommentieren natürlich dann hier auch. Ihr müsst gar nicht kommentieren, könnt ihr ja. Aber das ist der Hammer, guckt es euch an. Spannend wird es eigentlich ab Minute 11.30. Äh, hier ist Minute 11.14, wenn ihr da ungefähr hinkommt zu dem Gesicht hier, 11.14, 11.16, da wird jemand interviewt, äh, wie, äh, wie, der, wie sie das so empfindet und so weiter. Aber ab dann geht das hintereinander weg los. Alles, was wir wissen, was wir gesagt haben, was wir versuchen unter den Schlafenden zu verbreiten, alles wird, fast alles, wird ab dann gesagt. Da sind noch neune, äh, neun Minuten übrig. Neun Minuten die es in sich haben. Also spult gleich vor bis auf Minute 11, 14, 16 ungefähr und dann genießt die Show. Es ist. Boah, naja, äh, sag mal, angesichts der letzten Meldungen und der vorletzten Meldungen, das, das, das wird immer spannender heutzutage. Und vielleicht, ja, wie M. Kienle gesagt hat, vielleicht ähm, gibt man uns ja endlich recht. Ne? Irgendwas passiert. Und wir machen alles Mögliche, damit wirklich noch was passiert. Wir müssen wirklich die darauf hinweisen, die bislang noch glauben, der Mund ist ein Klappstuhl oder wäre aus Käse. Also, jetzt wird es spannend. Diese Artikel, also da müsste, müssten sämtliche Ärzte, Wolfgang Wodag und Professor Bakti und so weiter, Entschuldigung, äh, Dr. Wodag, äh, die müssten alle sagen, Verflucht nochmal, das habe ich euch doch schon seit einem halben Jahr gesagt, was ist denn mit euch auf einmal los? Also guckt das, freut euch einfach, guckt es euch an und weist die Leute darauf hin, weist die auf dieses, diese Sendung hin. Denn es kann ja schließlich in der ARD. Hier, Wahnsinn. Herrlich, schön, prima. Ja, Unten in der Videobeschreibung steht auch, macht was, ne? Und was wir machen steht da, hier, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, wird immer wieder gern genommen. Und wer dann unbedingt noch vor Freude kommentieren will, gerne immer hier rein, da sammelt sich dann unsere ganze Freude. Ich wünsche euch eine gute Nacht, jetzt ist es 23.53 Uhr, mal sehen, wann ich das Video endlich hochladen habe und hochgeladen haben darf. Bis dann, macht was, aber macht's gut.